In diesem Video zeige ich dir, wie du dein erstes Programm für die Sensebox schreibst und überträgst. Dazu brauchst du die Sensebox MCU, das USB-Kabel und einen Computer. Im ersten Schritt zeige ich dir die Programmierumgebung, die du unter blockly.sensebox.de findest. Links findest du die Toolbox, wo sich alle Blöcke verbergen, die du zum Programmieren brauchst. Die Blöcke können einfach per Drag -and Drop in den Arbeitsbereich gezogen und genauso wieder entfernt werden. Wie du siehst, befindet sich bereits ein Block im Arbeitsbereich. Dieser ist in Setup und Endlosschleife unterteilt. Im Setup werden alle Befehle abgelegt, die ein einziges Mal zum Programmstart ausgeführt werden sollen und in der Endlosschleife werden alle Befehle abgelegt, die fortlaufend wiederholt werden sollen. Parallel zur Blockansicht wird dir im rechten Teil der Arduino-Quellcode, das heißt ein Programm in Textform, angezeigt. In unserem Beispiel möchten wir die eingebaute LED auf der Sensebox blinken lassen. Die Blöcke dazu finden wir unter der Kategorie led wir fügen also einen Block ein, um die Lampe einzuschalten und einen Block, um die LED wieder auszuschalten. Um das Ganze für unser Auge sichtbar zu machen, müssen wir allerdings noch Pausen einfügen. Diese finden wir unter Zeit. Die erste Pause fügen wir nach dem Einschalten und die zweite Pause nach dem Ausschalten ein, sodass die Lampe jetzt eine Sekunde anbleibt und eine Sekunde ausbleibt. Damit ist dein Programm fertig und es muss nur noch auf die Sensebox übertragen werden. Als nächstes musst du dein geschriebenes Programm auf die Sensebox übertragen. Dazu schließt du diese zuerst mit dem USB-Kabel an den Computer an. Anschließend bringst du die Sensebox mit dem Doppelklick auf den roten Reset-Knopf in den Lernmodus. Den Lernmodus erkennst du daran, dass das rote Lämpchen leuchtet und dass die MCU am Computer als Wechseldatenträger erkannt wird. Um dein Programm auf die Sensebox zu übertragen, musst du es zuerst kompilieren. Dies machst du mit dem orangenen Knopf oben rechts. Klickst du diesen, wird dir eine Datei zum Download angeboten, die du auf deinem Computer speicherst. Anschließend wird diese Datei auf deine Sensebox kopiert. Zum Schluss startet die Sensebox neu und ein Programm wird ausgeführt. Im nächsten Video zeige ich dir, wie du Sensoren an die Sensebox anschließt und dir die Messwerte auf dem Display anzeigen lässt.